Wir, haben ja jetzt, äh, heute diese, also wir sind ja diesmal hier nicht nur mit CA-TV, ne, um euch zu begrüßen, sondern wir haben ja auch was ganz Besonderes, wir haben nämlich den ersten Joint-Roll-Contest hier in Frankfurt auf der Hemsphere und ihr seht schon, die Leute stehen an und ich glaube, der Rekord liegt jetzt schon bei fast 33 Sekunden, äh, muss man einen Joint bauen und ja, die Leute können da tolle Preise gewinnen und das wird ein geiles Teil, was ich noch auf anderen Messen sehen werde. werdet. Also. So ne, Mann. Kannst du mir mal hier, was muss ich machen? So Erstmal den Zettel festhalten, ne? Ja. So, und dann liest du die Kriterien durch. Der Joint muss rauchbar sein und darf keine Löcher aufweisen. Wieso hat der Löcher? Noch nicht. Ach so, also okay, ich darf keine reinmachen. Also der Filter muss den Schütteltest bestehen. Was bedeutet, dass der Filter nicht herausfallen da darf, wenn er geschüttelt wird. Das heißt, du schüttelst dann noch einmal am Schluss und dann darf der Filter nicht rausfallen. Aber wir haben gesagt, wir machen mal eine Ausnahme, weil er ziemlich dünn ist, ne? Ja, ja, ja. Äh, glatt ist. Okay. Und der Joint muss oben geschlossen sein, also das heißt, man muss den zudrehen. Und der Joint muss mindestens ein Gramm wiegen und zwei Gramm kriegt man abgewogen, ne? Zwei Gramm hast du Und er sollte so aussehen wie ein Joint, oder? Also konisch. Schlecht, ja. Okay. Gut. Äh, ich tue mir dann mal hier dran. Du beginnst mit dem Buzzer deine Zeit und beendest mit dem Buzzer deine Zeit. Okay. Ja. Okay. Alle Regeln verstanden, Herr Daniel? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob vergesse. ich es vergessen kann. Ich die zwischendurch heute, fragen? Am besten heute noch fertig werden, ne? Okay. Gut. Wollen auch noch andere mitmachen. Muss ich den, Join, muss ich den benutzen oder kann ich auch ohne? Du kannst, äh, deinen Joint bauen, wie du möchtest. Ich trau mich, einfach. Alles wartet auf dich. Es ist schwer, Leute. Und das ist auch noch richtig gegrindet. Ich habe das ohne Grinder gemacht aber also, dass der keine Löcher hat oder ich weiß nicht. Also, ich bin ja gut alt. Ich muss es oben noch ein bisschen zumachen. Warte. Nee, ich muss es also ich habe es fast hingekriegt, ja. Also der Filtertest ähm ne? Ich komm, mach doch alleine den Scheiß. Armpflanze gefunden. <lacht> äh, wir sind jetzt hier bei äh, Magu und ähm, bei Hybridfilters und wir wollten uns ganz herzlich äh, für eure Unterstützung bedanken beim Joint Roll Contest hier im ersten Stock. Nämlich ihr könnt immer, jeder der hier einen Joint dreht bekommt einen kleinen Aschenbecher, ähm, Filter und äh, darf natürlich sein Joint mitnehmen. Ja und dafür bedanken wir uns bei den Jungs hier. Also. Stückstuhl, wenn man das, ja. Aufkommen, 10 Sekunden. Du musst ja über 1,1 Gramm fliegen, Bruder. Über 1,1. Auf, nach zu, nach 20 Sekunden. 23. Mein Rekord liegt bei 19 zu Hause. Aber du musst erst schütteln, ob er hält. <lacht> Und jetzt geht hier los. Ähm, ich mich ganz herzlich äh, bei den Unterstützern hier. Ähm, ähm, Magu hat uns das Gras hier gestellt, Bovantri hat uns hier eine geile Station ähm, gestellt für die Preise und Grindr ähm, übrigens auch von, das ist eine Sonna edition Leute, von Tom Jones, äh, Original, ja, also richtig geil. Ähm, da reißen sich die Leute dafür aber aus! So, dann haben wir noch äh, auch ein Spiel noch, ein richtig geiles von Dilaska. Äh, ja und äh, natürlich haben wir erstmal hier den ersten Preis und wir begrüßen jetzt mal hier Kikai. Hey! Hey! Herzlichen Glückwunsch alle, zum ersten Preis. Wahnsinn, was du für die Zeit vorgelegt ist, Alter. Komm, jetzt gehen wir raus. Ey, was geht ab, Hempfer? Wir durften gestern hier schon auftreten. Vielen Dank an alle, die da waren, die das Sweet Game supportet haben. Und ich baue nicht die schönsten Joints. Es gibt bestimmt viele, die bauen schönere Joints als ich, aber ich bin der Dank schnell, meine Hund hat mal mit Speedy González. der Typ, der schneller dreht als der Schatten. Und ich habe das gelernt, früher ich musste immer an der Bushaltestelle in zwei Minuten Joints, drehen, vor der Bus kam. Und seitdem bin ich sehr, sehr fix mit den Händen. Ich hoffe, nächstes Jahr schlägt mich eine. Mein Rekord zu Hause war mal so 19 Sekunden. Aber ich habe auch viel gekippt, viel gesoffen die letzten zwei Tage, deswegen zeigt mir, dass es nur 23 geworden ist. Bis dann auch, herzlich, habt Spaß, bringt noch ein bisschen mit uns und Mario. Vielen Dank. Hey, äh, herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis, du hast gewonnen und zwar die Reise nach äh, Sevilla. Hey, Applaus hier, super. Uh -huh. äh, ja, ich frau, du bist auch ein Zug an. Hey super! Thanks, äh, wir sehen uns in Mach Mama nervt fürs DIA TV, was geht ab? Haben... Hey. Thank you! So Leute, und äh, ich weiß leider jetzt gar nicht, ob die Gewinner alle hier sind, weil für zwei Jahren nur die E-Mails. Äh, wir haben auf jeden Fall hier einen Platz 2. Das ist der Marcel mit 2823 ist der Marcel hier. Hallo Marcel. Schön, dass du dabei warst. Erzähl, wie war's? Super. Ja, du hast die Reise, die Reise gewonnen und zwar äh, ein zweites Preis geht nach Amsterdam das Wochenende. Herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, nein, hast du recht gemacht. Und zwar gibt's hier, hier ein, ein Amsterdam-Boot für dich. Ich weiß nicht, ob du damit da hinkommst. Müssen wir schauen. Ich bist auf jeden Fall jetzt schon mal die Medaille. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Preis! Super was gedreht, Herzlichen Glückwunsch, Applaus hier! Dann, äh, ich glaube der OBS war der, der mit E-Mail da war. Ist der OBS hier mit 29,52. Echt, ey! Hey! So, den, oh, oh, weißt du, was du gewonnen hast? Muss man also, mit der Zeit hier, da war ja wahrscheinlich die andere rein hat er gewonnen, eine Sunlight Evo, die neue, die neue der Platz. Okay, dann müssen wir es jetzt für Felix entgegennehmen. Äh, Platz. Ja, Der vierte Platz ist nämlich ein Jahresvorrat bis 100 Gramm CBD von Magu und äh, Jahresvorrat Papers und Filter. Und den Grinder, Alter. Den Grinder, weißt du, da bin ich voll reingeschrauben, Alter. Ich wünsche alles herzlich. Okay, wirft bleibt gesund. Feier ja schön, ja. herzlichen Glückwunsch an Felix. Applaus hier! Cool. Äh, Platz 5 war... Wow, du bist ein Brustweiß, ein Schatz, Schatz, eine Filmkammer und die Schatz ist auch noch gefüllt mit Jungs. Also, viel Spaß Andi. Ja. Und alles Gute. Cool. Danke dir. Applaus hier nochmal. für Andi. Also wir haben jetzt hier noch einen Preis, und, und zwar Dealers Cup. und wir haben jetzt noch mehr Kacke ausgegeben. Also, wenn ihr jetzt hier, sofort jetzt hier hinkommt, ja? So, ähm, wie machen wir das? Hahaha! Warum das entscheiden, Wir sehen uns hoffentlich auf der nächsten Messe. Äh, und da könnt ihr dann wieder dabei sein beim Joy Roll von der Sonne beweist. Müht die derzeit ist nicht schwer und wir freuen uns euch zu sehen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Baba!